Sie haben Ihren Tolino E-Reader zu Hause vergessen? Mit der Tolino Lese-App können Sie Ihre E-Books überall und jederzeit auf dem Smartphone weiterlesen. Laden Sie die App kostenlos aus dem Google Play oder App Store auf Ihr Smartphone, loggen Sie sich mit Ihrem Kundenkonto ein und schon haben Sie Ihre Online-Bibliothek auf dem Smartphone immer dabei. Dank der automatischen Synchronisation über die Tolino Cloud stehen Ihnen in wenigen Sekunden all Ihre E-Books samt aktueller Lesestände in der App zur Verfügung, sodass Sie jederzeit und überall in Ihre Lieblingsgeschichten versinken können.